Ich muss erstmal sagen, ich bin ja schon länger in der Politik und ich habe bis ähm, zu diesem Amt der Landtagspräsidentin eigentlich gar keine Hassmails bekommen. Das hat sich jetzt geändert, seit ich dieses Amt habe, habe ich Hassmails erhalten, teilweise bis hin zu Bedrohungen, Gewaltandrohungen. Aber trotz alledem, die Mehrheit der Anschreiben, die ich bekomme, Schriftlich, mündlich, ich werde angesprochen, die überwiegende Mehrheit ist positiv. Die Menschen bedanken sich für meine Arbeit, für die Art, wie ich dieses Amt der Landtagspräsidentin ausführe. Aber es gibt natürlich auch Anfeindungen, wie gesagt, bis hin zu Gewaltandrohung. Ich nehme jetzt drei Beispiele raus, die zeigen, wie krass diese Mails sind. Wenn ich die Alte schon wieder höre, mir wird übel. Hängen oder Rübe runter. Man kennt doch die Präsidentin, die anscheinend eine linke Ausländerin ist, einfach das Haus anstecken, wenn sonst nichts hilft. Wir haben beschlossen, Muchtelem Aras mit Familie zu erschießen. Also ich habe die Hassmails tatsächlich auch sehr lange ignoriert weil eben die Mehrheit der Menschen, die sich gemeldet haben, positiv waren. Für mich war der Mord an Dr. Walter Lübcke eine Zäsur, weil es mir klar geworden ist, dass den Worten auch Taten folgen können. Und deshalb habe ich meine Strategie im Umgang mit den Hassmails auch danach geändert. Ich gehe juristisch gegen diese Absender dieser Hassmails vor und finde, dass es eigentlich ganz gut läuft, weil ich einfach klar zeigen will, dass auch das Netz kein rechtsfreier Raum ist und dass sich diesen Menschen auch die rote Linie aufzeigen will. Und deshalb gehe ich offensiv genau gegen diese Hater vor, damit sie merken, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, dass wir Rechtsmittel haben, dagegen vorzugehen. Und ich möchte, dass es keine Nachahmer findet nach dem Motto, man kann ja hier alles machen, man kann Gewalt androhen. Und nachher gibt es Menschen, die diese Worte in Taten umsetzen. Und deshalb muss man dagegen vorgehen und deshalb muss man das ernst nehmen. Ich finde es einfach wichtig, dass man Menschen stärkt, wirklich auch ähm, Kommunalpolitikerinnen oder ehrenamtlich auf allen Ebenen, dass sie nicht alleine sind, weil es ein äh, gesellschaftliches Thema ist. Es ist ein Thema unserer Demokratie und wir würden unsere Demokratie abschwächen, wenn wir diese Menschen nicht unterstützen könnten. Also ich meine, das sind ja auch ganz üble Geschichten, vor allem was Frauen anbetrifft. Wirklich viel auch sexistisch, widerwärtige Geschichten. Das zehrt ja schon an den Kräften. Und wenn man dann noch juristisch diesen Weg alleine bestreiten muss, ohne Unterstützung von staatlicher Seite, egal welche Ebene, das ist schon echt ein Kraftakt. Und da finde ich müssten wir eigentlich eine bessere Vernetzung der Unterstützung organisieren können. Das würde ich mir wünschen.